Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute schauen wir uns an, welche Punkte ich gerne vorher gewusst hätte, ähm, ja, vielleicht ein bisschen bevor ich mit Amazon FBA so richtig angefangen habe. Und ja, wenn es interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran und den Rest siehst du dann nach dem Intro. der erste Punkt, über den ich sprechen möchte, ist auch eigentlich der, über den die meisten amazon FBA am Anfang stolpern, obwohl die meisten problemischen aufkommen, und zwar ist es die richtige Produktrecherche. Denn es gibt ähm, sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auf die Produktrecherche zu gehen und oftmals wird hier nach Checklisten gearbeitet, dass gesagt wird, okay, ähm, das muss klein und leicht sein und unter 200 Gramm wiegen und einen Schuhkarton reinpassen und die und die Punkte müssen passen. Und an sich habe ich auch am Anfang versucht, irgendein Produkt oder Produkte zu finden, die man in so Checklisten reinquetschen kann, bin aber gefühlt fast wahnsinnig geworden, weil natürlich jeder einzelne fba set auf genau so Nischen aus ist und das einfach nicht die sind, die letztendlich auch die Margen, die Umsätze, die, die, die Profits mitbringen, die man sozusagen sich eigentlich wünscht. Und von vornherein hätte ich gerne gemerkt, oder hätte ich mich gerne mehr mit dem Thema der richtigen Produktrecherche auseinandergesetzt, wie man auch vielleicht ein bisschen out of the box denkt und nicht einfach nur 0 auf 15 genau das macht, was alle anderen auch machen. Und das hätte mir wahrscheinlich viel, viel Zeit und viel Nerven erspart einfach. Und ähm, ja, von vornherein mich sozusagen mehr selbstständig damit zu eben Identifizieren und nicht nur zu schauen, okay, passt ein Produkt aufgrund von den Checklisten sozusagen mit rein oder selber wirklich zu verstehen, okay, was sind denn überhaupt die relevanten Punkte, die es gibt bei der Produktrecherche, auf die man achten sollte und dann selber sozusagen sich ja, da die Gedanken zu machen, ob diese Produkte auch wirklich den Anforderungen entspricht, die man selber sich ja, gesteckt hat. Und das wäre sozusagen der erste Punkt, wo man deutlich bessere Produkte findet oder wo ich sozusagen deutlich bessere Produkte gefunden hätte, die jetzt nicht einfach nur ja, standardmäßig nur noch 15 genau das gleiche gewesen wären, was alle anderen auch finden. Denn das ist schon was, was man häufig vorgeschlagen bekommt, wurde auch mal gesagt wird, hey Lorenzo, kannst du mal ganz kurz die Produkte hier von mir abchecken? Und dann wurden drei Produkte vorgeschlagen, die schon ja, zehn andere Leute gefunden haben, wo man sich denkt, okay, hey, Hör auf nach irgendwelchen Checklisten zu gehen, die du irgendwo auf YouTube oder so, so gesehen hast, sondern sorgt dafür, dass du mal wirklich ein tiefgreifendes Verständnis für die Recherche an sich, für den Amazon-Algorithmus an sich aufbaust. Das heißt, das ist der erste Punkt und sozusagen, da möchte ich direkt mal in den zweiten mit eingehen, äh, mit, mit übergehen. Und zwar geht es darum, äh, um Amazon SEO, Amazon, ähm, ja, das ganze, das ganze äh, Marketing da an sich. Erstmal noch nicht auf der Seite von der ganzen visuellen Marketing, sondern auf der Seite vom, vom Algorithmus. Und Amazon ist einfach eine Plattform, die nicht stagniert, das, ist das Unternehmen selber stagniert nicht und dadurch, dass das Unternehmen sich selber auch kontinuierlich immer weiterentwickelt, wird natürlich auch dafür gesorgt, dass an sich ähm, ja, die Prozesse immer sich weiter verändern, dass die, die Plattform sich weiter verändert und ähm, hier ist es einfach auch wieder der Punkt, für, äh, oder ich wünschte, ich hätte damals ähm, nicht irgendwelche Taktiken von vor zwei Jahren gehört, die am Anfang mal funktioniert haben oder wo einfach gesagt wird, hey, aber du musst gutschein weggeben und dann ähm, verkauft das Ganze schon von alleine. Vollkommen egal, auf welches Keyword äh, du rankst etc. Das heißt, da hätte ich mir gewünscht, viel mehr ähm, Zeit noch mich mit dem Amazon-Algorithmus auseinanderzusetzen, wie auch dieser wirklich ins Detail ähm, funktioniert. Denn das machen generell die Allerwenigsten, was auch dafür sorgt, dass die meisten Leute denken, hey, ich habe ein gutes Produkt und ich habe äh, top Produktbilder. Und äh, dann läuft das Ganze. Aber das ist natürlich äh, ja, de facto nichts. So. Das heißt, Punkt 1 wäre auf jeden Fall die Produktrecherche. Punkt 2, der Amazon-Algorithmus, da immer am Zahn der Zeit zu bleiben. Punkt 3, habe ich gerade eben schon angerissen, das ganze visuelle Marketing auf Amazon, klar, Produkttexte etc. Das ist der eine Baustein, also das ganze Listing, EBC etc. Aber der zweite Teil sind natürlich die Produktbilder. Da weiß ich, dass ich ganz am Anfang sogar noch ähm, mal eine Fotobox mir bestellt habe und gesagt habe, okay, das kann ich auch selber machen. Dann das Ganze aber relativ schnell verworfen habe und gesagt habe, okay, ich müsste schon mal zu einem professionelleren Fotografen gehen, aber auch da war das Level der Produktfotos noch nicht so, wie ich es eigentlich mir erhofft hatte sozusagen. Und jetzt würde ich von vornherein nie wieder irgendwelche halbherzigen Dinge machen, wenn es um Produktfotos geht. Denn im E-Commerce ist es überall einfach so, dass der Kunde nicht in den Laden geht, das Produkt anfassen kann, sich das selber sozusagen ein eigenes Bild davon machen muss oder machen kann, so dass wir wirklich dem äh, mehrere, mehrere ähm, Möglichkeiten nur haben, dem Kunden das Produkt von der besten Seite zu zeigen, vom besten Licht auch herzuzeigen und das ist, äh, was wir uns auf jeden Fall zu, zu, zu Nutzen machen sollten und es sollten nicht daran sparen, wenn es darum geht, wirklich erstklassige Produktbilder auf den Markt zu bringen. Und natürlich wie in jedem anderen Geschäftsmodell, was man wirklich ernsthaft angehen äh, möchte, ist es auch hier so, dass wir ähm, ja, mit, einem, äh, mit einer Investition zu rechnen haben, das heißt hier gehen wir vor allem ähm, vorab das, äh, die Investition ein, dass wir halt Ware aus China beziehen und nicht erst die dann bezahlen, wenn wir sie auch verkaufen, sondern wir holen uns vorher vielleicht 500.000, 2.000 Stück ähm, an, an, an Produkten, importieren sie dann sozusagen ähm, ins Amazon Lager und das ist alleine schon ein bisschen, äh, ein bisschen ähm, Kapital, das gebunden ist und hier geht es darum, dass du nicht nur Geld in Ware investierst, um zu schauen, okay, ähm, ich investiere mal 5.000 oder 10.000 Euro in irgendwelche Produkte habe aber eigentlich keine Ahnung davon wie ich sozusagen auf Amazon das Ganze auch losbekomme, sondern du sollst nicht nur Geld in Waren investieren, sondern auch Geld in das Wissen rein investieren, was du benötigst, um das Ganze auch wirklich äh, ideal zu verkaufen. Weil natürlich bringt dir das relativ wenig, wenn du vielleicht ähm, 10.000 Euro in Ware steckst, dann durch Trial and Error Funktion äh, schaust, wie du das Ganze äh, wenn du das Ganze loswirst, dann vielleicht ein halbes Jahr dafür brauchst, um ähm, da deine Produkte abzuverkaufen, vielleicht aber auch sogar ein Jahr und in der Zeit dann siehst du, okay, ich habe zwar gute Erfahrungen gemacht und jetzt weiß ich, wie es geht nach einem Jahr, äh, vielleicht einer, einer plus minus Null-Rendite, ähm, wirst du dir eigentlich das sparen können, indem du vorher einmal investierst, da vielleicht ein Stück zurückgehst und dann aber halt deutlich weiter an ähm deutlich weiter und deutlich besser, besser vorankommst, denn auch hier Amazon ist wie eben schon gesagt kein Markt, der stillsteht. Da ähm, kommst du durch eigenes Trial and Error nicht wirklich weiter voran, denn selbst wenn du vielleicht an dem Punkt bist, wo du gerade denkst, hey, ich habe es rausgefunden, kann sich auch noch mal was anderes verändern, wo du dann wieder von vorne anfängst. Und das solltest du dir auf jeden Fall zweimal überlegen, bevor du alles auf eigene Faust versuchst. Und das war auch das, was ich mir damals schon gedacht habe. Das Ganze natürlich noch, noch früher hätte starten können, wo ich ja, wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr Zeit und Geld einfach ähm, hätte sparen können. Und ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die ganz rechtliche Thematik. Das heißt, ähm, wenn es vor allem darum geht, sich mal wirklich im Detail mit Patentrecherche und Zertifikaten auseinanderzusetzen, dann ähm, habe ich einfach gemerkt, was für eine Relevanz es wirklich mit sich bringt. Denn all das, was die meisten oder was sehr, sehr viele fba FBAs einfach machen, ist halt ein bisschen so im, im Graubereich, sage ich mal, weil sich wenige wirklich intensiv mit der Patentrecherche auseinandersetzen oder aber auch schauen, wie ähm, welche sind die richtigen Zertifikate, die für mein Produkt notwendig sind auf der einen Seite, dann wie besorge ich aber auch diese Zertifikate wirklich, dass sie rechtlich, rechts, rechtsgültig sind, dass ich die ganzen Konformitätserklärungen ausstellen kann, dass einfach da, da alles wirklich alles wirklich dingfest ist. Das wäre auch was gewesen, wo ich auf jeden Fall mich hätte vorher noch deutlich mehr mit äh, beschäftigen muss, weil es geht nicht nur darum immer, hey, wie kann ich äh, mehr Umsatz machen und mehr Produkte auf den Markt bringen, sondern es geht auch darum, mal wirklich verantwortungsbewusst zu handeln, wirklich ähm, Produkte in die Europäische Union zu importieren, die auch ähm, ja, von allen Seiten gecheckt worden sind, wo du auch natürlich ein gutes Gefühl haben kannst, dass du das Produkt importierst, weil du da irgendein ähm, ja, Produkt fährst, wo du weißt, hey, das hat keine schädlichen Inhaltsstoffe, das ist irgendwie nicht jetzt äh, gefährlich, wenn eine ähm, Person A, B oder C das, das anfasst, wenn ein Baby das unterschluckt oder was auch immer. Und ähm, ja, das ist einfach dieses äh, Verantwortungsbewusstsein, was... Äh, was oftmals hier auch fehlt, was aber auch halt relativ wenig zu sagen kommuniziert wird im Sinne von hey, wie sieht es aus mit den richtigen Patenten und richtigen Zertifikaten und äh, ja das wäre auch ein Punkt, der auf jeden Fall ähm, noch, noch früher auf meiner To-Do-List hätte stehen sollen, wenn es darum geht, äh, sich richtig mit diesen Punkten auseinanderzusetzen und ähm, wenn du gerade das Video gerade siehst, noch relativ am Anfang bist mit FBA, dann nimm dir die Themen auf jeden Fall zu Herzen, ähm, versuche nicht einfach nur blind reinzustarten, sondern ähm, tu dich auch mit jemandem zusammen, der letztendlich schon äh, da ist, wo du hin möchtest, der letztendlich schon ein paar Stunden voraussetzt hat und ähm, schon weiß, auf was du auch achten musst. Und ähm, ja, Wenn du Interesse daran hast, mit Amazon durchzustarten und ähm, einfach noch nicht genau weißt, was der beste Weg für dich wäre, dann trag dich gerne mal ein für ein kostenloses Beratungsgespräch. Klick einfach auf den Link unterhalb des Videos und dann kannst du bald schon mit einem Experten aus unserem Team sprechen und dann können wir gemeinsam schauen, was für dich einfach der effektivste Weg ist, um dein Ziel zu erreichen. Und ich würde sagen, wenn dir das Video gefallen hat, lass auch gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben und ähm, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Ciao, ciao.